Servus Hallo bei Not Show. Ich habe euch ja letztens erzählt, dass wir zu den Gegenwart gehen. Darum habe ich einfach mal kurz auf Stand losgegangen. Ist. Also nachdem ich, äh, ich glaube 2001 angefangen habe, mit Tilidin gegen meine Schmerzen anzugehen, ging es lange Zeit nicht. 2015 ungefähr war das, dass ich äh, nimmer wusste, wo hinten und vorne ist. Da hatte ich dann einen ganz massiven Schub von dem den Fibromyalgie. Bis dahin hatte ich einige Untersuchungen hinter mir, damit ich auch ich erfahren habe, dass ich das habe. Und habe halt nach Leitlinie einen Versuch gestartet, schon 2003. Die Leitlinie sagt, man soll Tramal nehmen und ähm, ein mildes äh, Psychopharmaka, ne, gegen Depressionen, ein Antidepressiva ist das, um ein Schmerzgedächtnis neu zu modellieren. Das habe ich ausprobiert, hat aber leider nicht viel Ich habe es gerade gleich nicht vertragen. Ähm, war da Arbeiten, an man einen Tag genommen habe, dachte ich, ich werde nicht mehr, ich habe komische Optik geschoben und war halt ganz seltsam. Das mag mit dem zusammenhängen, was ich halt früher gemacht habe, als ich das mal gespritzt habe. Vermutlich in meiner Chunky-Zeit daherkommt So, also habe ich auch das Psychopharmaka wieder abgesetzt. Von dem habe ich überhaupt Schneid äh, drinnen gekriegt und war ganz schlecht drauf. Also, es war nicht besonders stimmungserhellend für mich oder aufhellend, sondern eher das Gegenteil. Äh, ich stehe nicht die nicht drauf, aber der die warfen kaputt und so. Und dann ich, okay, nee, geht nicht ab, das wieder abgesetzt. Dann war ich halt äh, wieder bei meinem Arzt und habe gesagt, ich habe eine Idee, Stimmungsaufhellend und äh, ein mildes so, okay, eine Idee. Ja? Es wirkt bei mir Stimmungsaufhellend leicht und äh, antriebend, Antrieb. Ja, ich bin halt dann mehr Speed drauf als wie das was bei den meisten Leuten ist, dass sie müde werden. Also ich die äh, genommen in Tropfenform damals, das war 2003, 2004 ungefähr und das hat mir auch gut getan, also ich bin die ganze Zeit schmerzfrei gewesen, weil es immer so ein Pumpspray gehabt, er hat es halt tropfenweise gehabt, dann gab es einen Pumpspray, so zwei Hüte unter die Zunge und dann war es sofort da, es war ein richtiger Kick. Ja, ich habe manchmal extra lange gewartet, bis es da runter geht, dass ich so richtig Schmerzen habe, weil der Kick so geil war. <lacht> aber nur am Anfang, ja, dann habe ich da aufgehört damit. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau wann das war, aber das war die Zeit, als in Berlin, äh, in Neukölln ganz viele arabische Jugendliche sich das eingepfiffen haben, anstelle von Drogen. Ja, die waren halt dann gläubig. Wenn es ein Medikament ist, ist es keine Droge. Und wenn es keine Droge ist, dann ist es irgendwie bei ihnen auch erlaubt. Irgendwie so. Sie haben sich halt das Zeug eingepackt und wenn dann einer festgenommen werden sollte, hat er sich halt türisch gewehrt und halt halt diese ganzen Schmerzmaßnahmen, die sie wohl äh, machen, die Polizei, wenn sich einer wehrt, hat ihm halt nichts ausgemacht. Wenn sie die Arme verdreht haben, hat er sich halt trotzdem wie ein Stier, weil das hat, hat halt keine Schmerzen gespürt. Also sind wir hergegangen und haben das Ganze unter btmgx gestellt. Du brauchst ein btm-rezept, wenn du einen Topf tof am bist. Mich hat es nicht getroffen, weil zu der Zeit war ich schon in der Charité in Berlin, mit der großen Klinik. Und bin da durch sämtliche Abteilungen durchgegangen gewesen. Und welche ja, Abteilungen waren, dass sie äh, für Schmerzen zuständig sind, und um, um Leute äh, in Narkose zu legen. Auf jeden Fall hat der mir bestätigt, dass äh, Tilidin mir gut tut und dass man das doch eher in retratierter Form geben soll, dass ich nicht immer dieses Auf- und Ab habe. Das würde ja halt Sucht verraten. Nein, oder Ab Abhängigkeit fördern. Ich soll das retardiert nehmen, damit ich durchgehend schmerzfrei und dann war ich schön. Ja, mit dem schrieb nicht zum Arzt wieder zurück und der hat sich dann bereit erklärt, ja, verschreibe ich da einmal im Monat, das ist kein Ding. Das ging mir ja jahrelang gut. Ja, ich habe neue Arbeit gefunden, habe halt da mit dem ganzen Stress umgehen gelernt, das konnte ich von früher noch, aber ich hatte endlich wieder die Energie, überhaupt was zu machen. Weil die Schmerzen und die Hypromyalgie ist so, wenn du recht viele Schmerzen auf so einem großen Schub hast, dann machst du nicht viel. Du brauchst deine ganze Energie, um gegen diese Schmerzen anzugehen. Als wenn du dann ein Schmerzmittel nimmst, das dir die Schmerzen nimmt, ist diese Energie übrig. Ja? Und diese übrige Energie habe ich dann nutzen können, um arbeiten zu können. Bei meinem letzten Arbeitgeber ist das aber immer so, vor, vor, für mich selbst. Wenn man vor, vorletzten Arbeitgeber war halt das dann einmal so, dass ich es einfach nicht mehr geschafft habe. Der Druck von der Firma, das alles war alles zu viel für mich. Ne? Und äh, ich habe trotz, dass also ich auf 600 Milligramm Tybulin schon war, Schmerzen gehabt die blöd und habe dauernd so einen Durchhänger, mir ging es nicht gut und dann dauernd die Chefin mit noch mehr Druck und halt dachte, ey, jetzt muss ich die Reißleine ziehen. Ich habe mit meinem Arzt gesprochen, der hat mir empfohlen, den Job zu kündigen, habe ich gekündigt. Ja, dann musste ich mit meiner Chefin damals nochmal mal streiten ohne Ende, die wollten mich erst sechs Monate lang nochmal halten mit unabhängiger Kündigungsfrist, die überhaupt nicht gültig ist. Ja. Und dann habe ich mich halt da ab vier Wochen eingelassen, bin dann von dort aus in den Grow-Shop, weil ich gedacht habe, vielleicht körperlich, da kann ich ein bisschen was rauchen nebenbei. Dann äh, ist das alles nicht so schlimm. halte ich das aus. Ja, aber die erste Maßnahme, die der neue Chef dann gemacht hat, bei uns darf man nicht kiffen und wer was dabei hat, wird unser sofort rausgeschmissen. Also wer erwischt, das es gibt, geht klar. Der Angst ist natürlich, dass man einmal kommt und wir zischen uns dann Zeuche, dass der da richtig voll offen ist. Kann ich verstehen, das körperliche Waffen mich sowieso doch nicht so gut. Ich habe dann abgenommen, weil mein Arzt meinte er faktisch zu meinem leichten Übergewicht. Hat er eins, aber habe ja dann abgenommen. Dann äh, war dieser der Frau aber so eine sind, dass er an einem Freitag nachmittag geiles Wetter, wegen irgendeinem kleinen Schneckchen, was der Kollege nicht weg, und hat einen riesen aufgestanden gemacht hat, habe ich mich da auch wieder gekündigt. Dann habe ich aber wieder einen guten Job gefunden gehabt, der war okay, da konnte ich auch meine Medizin nehmen. Ja, dann habe ich angefangen, äh, meinem, beim Arzt hatte ich dann schon 2016, weil ich habe gemerkt, dass man das Cannabis 2016 habe ich gesagt, okay, ich brauche äh, Erlaubnis, ja, es ist wohl möglich, ob ihr mit mir den Antrag stellt. Hat er gemacht. Dann stellte er mit mir äh, diesen Antrag, ich habe mich halt vorher informiert, ähm, beim Maximilian Plenart, beim Deutschen Handverband, beim ACM und beim SCM, also äh, Arbeitsgruppe Cannabis als Medizin und, oder Selbsthilfegruppe Cannabis als Medizin habe ich das alles gewälzt und mich schlau gemacht und mir die Sachen zusammengesucht, was für meine Erkrankung äh, zutrifft und wie mit dem Sachen normalst Da habe ich diktiert, was er schreiben soll, weil er halt selber überhaupt keine Ahnung gehabt hat, wie man so einen Antrag stellen könnte. Da haben wir uns die Zeit genommen und haben das gemacht. Ja, nach ein paar Wochen, wenn ich ihn schrieb, erlaubt, das bekommen. Moment, ich zeige euch dir mal. Ja, habe ich bin vorne an der Tür. Weißt ja. <lacht> ja, du, hier, erlaubt mir das. Hm. Ja. Der Rückseite steht halt dann drauf, welche Worten und sowas. So. Dann habe ich mit dem neuen Job, mit dem Gehalt, was ich da verdient habe, mir meine Monatsration fast leisten können, selber. Also mein Arzt hat mir halt dann nichts so verschreiben muss, müssen, ich brauchte keine Rezepte mehr, gar nichts mehr. Ich konnte mit der Laufe in der Apotheke. habe die vorgezeigt, habe gesagt, ich möchte so und so viel von der und der Sorte haben, habe das Geld hingelegt und bin wieder gegangen. Dann hat ja die Regierung äh, einstimmig geschlossen, Cannabis als Medizin abzugeben, dass das jeder auf BDN-Rezept verschreiben kann, außer ein Zahnarzt oder ein Tierarzt. Ja? Frauenärzte, Fachärzte, Hausärzte, jeder darf das verschreiben, wenn er glaubt, dass Cannabis hilft. So. Es ist aber so, dass die Preise von heute auf morgen verdoppelt worden sind. Die haben jetzt plötzlich irgendwelche Regeln eingeführt, dass das doppelt so teuer ist wie vorher. Ich konnte mir das nicht mehr leisten. und habe mangelhafte Leistung gebracht in der Arbeit. Das kann kein Arbeitgeber, kann so jemanden gebrauchen. Also, bin ich halt dann auch mal krank geworden, dann war ich lange krank, dann haben die Kündigungen, dann musste ich nochmal Streit haben vor Gericht wegen äh, ein paar so Sachen, die halt dann nicht gepasst haben. Dann ähm, ja, bin ich halt dann äh, aufs Arbeitsamt gegangen, nachdem ich über ein Jahr nicht angeschrieben war, als das Krankengeld ausgefallen ist, ist. Die haben mich ausgesteuert dort, ja, erstmal. Aber haben gesagt, sie brauchen halt so noch ein paar Unterlagen, um sie beieinander habe, habe ich halt ALG 2 gehabt Da Das habe ich gemacht, Gott sei Dank. Weil, äh, als ich ALG 2 dann bekommen habe, ja, und ALG1 auch, wo ich heute nur noch 30 Stunden arbeiten kann, ist mit ALG1, um, zu, was ich ja krieg, so klein, dass ich noch ein bisschen was ALG2 oben drauf brauche, Unglaublich ich, war krass, so nicht Jetzt ist es aber so, dass halt ich mir beim Arzt nochmal sag, hey, ja, doch, der machen wir doch nochmal einen, äh, einen Antrag auf Kosten zu sagen. Ja. Dann bin ich vorher noch in der Klinik gewesen, in einer, ähm ja, da mache ich extra wieder dazu, das hänge ich dann hier oben dran. Da geht es dann um die Klinik am kleinen Wannsee. Ne? Das ist eine um die Klinik. Weil da ja die Ärzte gemeint haben, wir habe ja nicht alles gemacht. Aber ich da angemeldet, da geht es um Zyklomyologie, um Rheuma, und um alle möglichen Schmerzerkrankungen, vom Schmerzkrankheiten, die man so, und ähm, dann war ich noch beim Arzt in Main Köln, der eigentlich ähm, Abhängige in seiner Praxis hatte der Tonarzt, der, der aber gleichzeitig ist er auch noch ein normaler, praktischer Arzt und könnte mir das praktisch mir zum Auerkosten beantragen. Der wollte aber nicht, der hat zu mir gesagt, ja pass auf, äh, ich habe einen anderen Patienten schon gehabt, der war schon also auch so sehr schwierig, ob er das bekommt oder nicht. Der hat mich aber so geniet und hat gekämpft drum. Ich habe gesagt, okay. Und der hat mich dann als Sachverständigen vor Gericht geschliffen wegen einer ADHS-Erkrankung. Und da ist er gar kein Sachverständiger, was auf diese Bekrankung, Erkrankung betrifft. Und er hat richtig viel äh, Überzeugungsarbeit leisten müssen und da hat er keinen Bock drauf. Das ist viel zu viel Arbeit. Das zahlt ja keiner. Was ich verstehen kann, ja klar, zahlt alles keiner. Das Problem ist aber, äh, was soll ich denn da jetzt machen? Was kann ich denn da dafür? Was hat denn das mit mir zu tun? Ich will ja gar nicht vergeben. Ich will ja nur Kostenbezahlung beantragen. Ja, und von ihm wollte ich ja nur eins haben. Eine Bescheinigung, dass ich nicht Tilidin abhängig bin. Warum? Weil die in der Naturheilkunde gesagt haben, sie sind eher nur Tilidin abhängig. Äh, und überhaupt nur Suchterkranken, die haben gar keine Schmerzen oder ja, so was nicht, aber zumindest mit den Opiaten meinte es, es ist nur Abhängigkeit. Und als ich dann beim Arzt war, bei ihm eben, äh, und ihm gesagt habe, nee, ich will das alles ja gar nicht, sondern nur das, hat er mal dann Bescheinigungen ausgeschrieben, dass ich Cannabis abhängig bin. Und der reicht mir auch. Äh. Weil er wird es ja so erklärt Wenn du abhängig bist oder süchtig bist, mach irgendwas dann steigerst du unwillkürlich die Dosis. Du musst immer mehr haben bis zu einem bestimmten Punkt. Ja? Und dann wird es immer öfter. Du kapselst dich total ab von allen anderen. Und dann äh, willst du auch, es dreht sich alles nur noch darum. Ja. So, ist das so bei dir? Ja, nein, ich nehme mein genau das, was mir der Arzt verordnet hat. Nicht mehr, nicht weniger. Ja? Ich habe sogar mein Tyroleum reduziert. Ich bin von 600 runter auf 150 am Tag zu diesem Zeitpunkt in der Klinik. Ja, mittlerweile bin ich wieder auf 300, weil jetzt kann ich kann Cannabis auch wieder zur Reduktion. lassen Dann hatte ich ja noch zusätzlich Migräne und unruhige Beine. Da hilft mir das CBD, was ich da in der Klinik ausspreche. Wunderbar. Das ist toll. Das ist Hammer. Aber kann ich mir halt da auch nicht leisten. Dann sagen die mir, raten die mir. Naja, es gibt ja auch äh, ohne Rezept einfach so zu kaufen. Und das hat dann ein bisschen mehr, dann halt zu Nicht, nee, stopp, stopp, stopp, stopp. Wenn Sie als Arzt mir das vor und dann möchte ich das auch von meiner Kasse. Haben. Also habe ich ihn überzeugt. Sagte gut, du hast die Sachen alle beieinander. War mein Termin. Sechs Wochen habe ich auf diesen Termin gewartet. Ja, dann komme ich dahin. Dann lächelt er mich so komisch an und dann fängt er an mit Sachen, so Fragen zu stellen, von wo ich sofort wusste, das mag er nicht mehr. Ich sage, was ist denn los, Herr Doktor? Ja, also, wissen Sie, ich, ich glaube nicht an ein Volk und dann müssen wir ja da klagen. Und fängt er genauso an wie der andere, also, dann haben die hundertprozentig miteinander gesprochen. Plötzlich, ja, er es weiterhin, aber nur privat, es ist ihm zu viel Aufwand, zu viel Arbeit das ganze schriftlich mit mir nochmals zu beantragen. Er möchte nicht die Kostenzusage beantragen, weil erstens es angeblich zu teuer wäre diese Bücher und es dann auf ihn zurückfällt, obwohl ich eine Zusage von einem anderen Arzt habe, der Methadom verschreibt und deswegen bei diesen betäubungsmittelrezepten nicht diese Limitierung hat, dass wenn ich die Kostenzusage habe, dass er es mir verschreibt. Aber ich schwöre, auch das würde er ja nicht mehr machen. Ja? Ich will jetzt nicht erzählen, welche Gerüchteküche, dass ich höre, wo dieser Arzt, mit wem der so verbandelt ist und äh, wer was mit wem hat. Weil diese Geschichten stimmen wahrscheinlich alle gar nicht. Oder? Und die will ich ja gar nicht ins Feld führen. Aber dass die einen Eid geleistet haben und dann jemanden so hängen lassen, das ist schon echt exorbitant zum Kotzen. Aber egal. Ja? Berlin ist ja nicht, Berlin hätte ja nicht noch eine Option. Es gibt hier eine, ein Schmerzzentrum ja? und da habe ich einen Termin im Juden, am 17. und da werde ich hinfahren, weil die damit werden, dass sie Menschen unterstützen bei der Kostenzusage und dass man halt von dort aus dann auch Medikamente erhält. Und wenn ich bei denen ja auch nochmal in diese blöde Klinik muss und von mir aus nochmal Psycholog die Kraft fressen muss, später schnitzt bei meinem epileptischen Anfall, dann werden sie mich in Ruhe lassen und mir äh, helfen, hat er fast nichts sagen. Ja. Und dann werde ich das allererste Mal in meinem Leben meinem Arzt sagen, dass sie nicht mehr kommt. Und dann werde ich echt, ich bin echt enttäuscht von dir. das glaubt es ja gar nicht, echt Hammer. Ich gehe da jetzt hin seit 1999 in diese Praxis. Sein. Er hat jede blöde Kack unterzogen, aber mitgemacht, wo er da was in der Kasse was kriegt, weil er echt überarbeitet ist, aber voll der soziale Arzt und so weiter. Ja. Aber ist immer brechend voll bei dem Und er hat kein, findet keinen zweiten Kollegen und nichts, aber das ist doch alles nicht das Problem der, der Kundschaft. Oder? Ich weiß ja gar nicht wirklich was dafür, dass es im Spahn liegt, und an der Mordler und an dem Gröhe vorher. Dass es an den Leuten liegt, dass sie nicht wirklich wollten, die CDU, so. Dass sie einmal noch versuchen, den Leuten das Leben schwer zu machen. Weißt du, da gibt es ja jetzt so ganz toll, haben sie gesagt, hey, wir haben ja jetzt hier eine präsentative so, Zahlen von der B-Farm. Einen Scheiß haben sie, weil da sind nur die mit der Kostenzusage drin. Aber die ganzen, die es privat beziehen können, sind da nicht mit dabei. Und die Leute, die, wie ich, die was zerbröseln da, weil sie halt äh, zwar einen Arzt hätten, dass der das schreibt, aber mit der Kostenzusage Probleme haben. Oder hätten sie Kostenzusage, finden sie keinen Arzt. Das ist so unglaublich, hey. Weißt du, das kotzt mich wirklich an. Leute. Okay, das war's für heute. Das nächste Video zu diesem Thema mache ich, wenn ich dann bei, der, ähm, bei dem Schmerzzentrum war und ich euch da ein bisschen was Neues dazu erzählen kann. Ja. Ansonsten, wer sich interessiert, was Fibromyalgie eigentlich ist, dafür mache ich extra noch ein Video. Bis dahin, peace out.